Mal schauen ob heute überhaupt jemand kommt ja ihr seid da ja schön dass ihr da seid ich grüße euch und winke zurück es ist freitagabend und ähm, ich hätte es echt schon verstanden wenn keiner heute zuguckt weil freitags gehen die meisten von euch vielleicht auch auf den switch äh, vielleicht aber auch erst morgen ich bin heute nicht zu hause bei mir ja schönen guten abend grüßt euch ich bin auch heute nicht zu hause wo ich immer gemütlich auf meinem Sofa sitze, sondern ich bin tatsächlich bei Freunden, habe mir aber eine Tasse Tee eingeschenkt und äh, die Freunde essen gerade im Hintergrund in einem anderen Zimmer. Aber ich bin heute bei euch, es ist 21 Uhr, auf eine Tasse Tee mit der Geldfrau. Wer gestern schon zugeschaut hat, der weiß, heute geht es um Konten, also welche Konten brauche ich, damit tatsächlich mein Geldmanagement funktioniert? Ich bin mir fast sicher, die meisten Konten, über die ich anspreche, die ich ansprechen werde, ich sende euch auch ein Herzchen. Die habt ihr, vielleicht wisst ihr das eine oder andere Technische nicht über dieses Konto. Ähm, deshalb wollte ich euch das ein bisschen erzählen, aber ich finde auch so diese Struktur, welche Konten sinnvoll sind und ähm, äh, welche ihr vielleicht noch ins Auge fassen könntet, solltet, ähm, ist gut. Äh, wenn ihr das noch mal wisst Okay, also das hauptkonto was ihr natürlich alle habt ist ein Girokonto ganz klar Na, das Girokonto ähm, da gehen unsere Gehälter drauf da können wir alles bezahlen ich grüße euch da können da, da bezahlen wir alles drüber da laufen die Seepalastschriften drüber ne? da können wir Daueraufträge äh, raushauen da können wir Bargeld abheben über das Girokonto. Wir können unsere Debitcard benutzen ne? oder die Cashcard. Das ist quasi so unser, unser Umschlagplatz für unser Geld. Ähm, und was wir tatsächlich auch brauchen oder überhaupt haben müssen, sonst könnten wir gar keinen Job quasi annehmen. Hallo. Ähm, na, jeder Arbeitgeber möchte ein Girokonto von uns haben. Das ist das eine. Beim Girokonto konnte, wie gesagt, ähm, immer, habt ihr immer Zugriff drauf, wo ihr auch seid. Das ist das eine, das ist die Hauptmarkelzentrale. So, was aber macht ihr, wenn ihr Rücklagen bilden wollt? Oder wenn ihr euch vorbereiten wollt, um zu investieren, dann braucht ihr ein anderes Konto, weil ihr könnt nicht alles von eurem Girokonto machen. Deshalb habt bitte ein Tagesgeldkonto. Könnt ihr euch bestimmt auch schon denken, aber kein Festgeldkonto. Ein Tagesgeldkonto wird quasi immer drunter sortiert unter das Girokonto. Alle Banken haben Tagesgeldkonten. Die heißen mal Extrakonto, mal Cashkonto, mal whatever, Zusatzkonto, äh, manchmal auch Sparkonto. Aber es ist kein Sparbuch. Ne? Sparbuch könnt ihr eigentlich streichen. Streicht das Sparbuch, löst es auf, packt es lieber auf ein Tagesgeldkonto drauf. Das Positive am Tagesgeldkonto ist, dass ihr nicht immer darauf zugreifen könnt, aber immer dann, wenn ihr es braucht. Also was meine ich damit? Auf Tagesgeldkonten könnt ihr kann nicht über eine Debitcard zugreifen. Also ihr könnt vom Tagesgeldkonto nicht über zum Beispiel ähm, einen Bankautomaten euch Bargeld abheben. Das geht beim Tagesgeldkonto nicht. Ähm, meistens kann man auch vom Tagesgeldkonto nicht direkt irgendwo anders hin was überweisen. Also ihr könnt vom Tagesgeldkonto nicht eure Miete zum Beispiel überweisen. Das geht immer nur vom Girokonto. Wenn, dann müsst ihr vom Tagesgeldkonto auf das Girokonto überweisen. Und das ist ein ganz großer Vorteil. Denn dieses Tagesgeldkonto schützt euch davor, dass ihr immer Zugriff, also jederzeit Zugriff auf dieses Konto habt, wenn ihr unterwegs seid zum Beispiel. Ähm, dieses Tagesgeldkonto könnt ihr nur zugreifen, wenn ihr auf das Konto geht und überweist auf euer Girokonto und dann könnt ihr zugreifen. Was ihr aber machen könnt, ihr könnt auf das Tagesgeldkonto euch Zahlungen überweisen lassen von jedem. Das geht. Aber ihr könnt nicht einfach andere über das Tagesgeldkonto bezahlen. Das ist sozusagen ein Schutz für euch. Früher gab es auf das Tagesgeldkonto mal gute Zinsen. Heute, also braucht man nicht drüber zu reden, 0,001 Prozent, glaube ich, ist es bei meiner Bank zurzeit auf dem Tagesgeld. Vergesst es. Tagesgeldkonto könnt ihr wunderbar eure Rücklagen bilden, ne? Für als Sicherheitspuffer zum Beispiel, genau, als Sicherheitspuffer für die Unbild des Lebens, ne? wenn irgendwann was passiert und ihr sofort Geld braucht, dann liegt das bitte auf dem Tagesgeldkonto. Zwischen drei und sechs Nettomonatsgehältern ähm, ist, so, ist so ein Richtwert, sagen wir es mal so. Das ist das eine. Dann habt ihr vielleicht auch noch ein zweites Tagesgeldkonto, was dann als Referenzkonto für euer Depot funktioniert oder fungiert. Das ist von Bank zu Bank verschieden, aber das ist es dann im Grunde, was ihr braucht. Girokonto, Tagesgeldkonto und dann noch ein Depot, was am Tagesgeld, manchmal auch am Girokonto dranhängt. Und das ist die Struktur. Ihr könnt natürlich jetzt auch hingehen und sagen, okay, geht viel zu schnell auch von unterwegs, Oder Übertrag. Das schreibt jetzt nur der Übertrag vom Tagesgeldkonto auf das Girokonto geht viel zu schnell und auch von unterwegs. Ja, die Banken haben da ganz schön äh, den Turbo eingeschaltet. Das stimmt. Von unterwegs. Ja, du machst dann wahrscheinlich äh, Mobile Banking vom Smartphone aus. Das mache ich zum Beispiel gar nicht. Ich mache meine Bankgeschäfte immer vom PC aus. Äh, mir ist das mit Mobile Banking zu... Also wenn ich dann irgendwo in einem Café sitzen würde, würde ich niemals Banking machen, weil dann kann, dann ist es, es ist ein offenes Netz und dann, ja genau, leider, mhm. dann ist es ein offenes Netz und dann, ähm, dann solltet ihr das nicht machen. Dann kann man sich tatsächlich, wenn man ein bisschen clever ist, in die Verbindung einhacken. Ähm, deshalb macht es, wenn dann von zu Hause und doch lieber am PC. Ja und das, das ist in der Tat vom Tagesgeldkonto kann man heute sehr schnell auf Girokonto überweisen, was aber auch ja positiv ist, wenn wirklich mal wir es dringend brauchen dann dann ist es ähm, dann ist es dann steht es uns einfach zur Verfügung. Okay, also dann gibt es noch das Festgeldkonto, das kennt ihr vielleicht auch noch. Wird heute eigentlich nicht mehr so viel genutzt? Beim Festgeldkonto legt ihr tatsächlich euer Geld für drei Monate fest, für ein halbes Jahr fest, manchmal auch für zehn Jahre fest, zu einem zurzeit wirklich minimalsten Zins. Ähm, kann man sich mal angucken, würde ich nicht generell empfehlen, weil beim Festgeld habt ihr eine dreimonatige Kündigungsfrist. Das heißt, wenn ihr dort, was weiß ich, 10.000 Euro parkt, um es vielleicht irgendwann mal anzulegen, ähm, und ihr müsst dann doch schnell ran an dieses Geld, dann habt ihr eine dreimonatige Kündigungsfrist. Das heißt, ihr kommt nicht schnell ran an dieses Geld. Und wenn doch, dann zahlt ihr bestimmten Betrag an Strafgebühren. Und deshalb macht so fe machen Festgeldkonten meiner Meinung nach heutzutage nicht mehr viel Sinn. Ich wollte euch noch was zum Tagesgeldkonto sagen. Ihr könnt natürlich auch mehrere Tagesgeldkonten haben. Zum Beispiel, wenn ihr freiberuflich seid, noch ein Steuerkonto, wo ihr extra für die Steuer Geld anspart, regelmäßig. Das ist auch etwas, was ich Freiberuflern empfehle. Oder ihr habt zusätzlich noch ein Urlaubskonto oder ein... Ähm, Luxuskonto oder was auch immer, oder ein Konto für die Kinder, ein Tagesgeldkonto darunter, wo ihr auch regelmäßig Geld hinspart, was aber eben wegkommt vom Girokonto. Ich würde euch auch empfehlen, auf dem Girokonto nicht mehr als 500 Euro oder vielleicht maximal 1000 Euro, das kommt drauf an, wie groß eure Familie ist, etwa 500 Euro drauf liegen zu haben, immer und alles, was darüber ist, immer wegschieben auf die Tagesgeldkonten und dann vom Tagesgeldkonto investieren über euer Depot. Und euer Depot ist im Grunde quasi liegt auch bei der Bank. Das ist nicht so ein Schrank, wo ihr eure Anleihen, eure Aktien, eure ETFs reinschieben könnt. Diesen Schrank mietet ihr bei der Bank und der Inhalt gehört immer euch. Das ist ein großer, großer Unterschied zu den Cash, Content, Tagesgeld und Bargeld. Das, was im Depot liegt, gehört immer euch. Das geht niemals in die Insolvenzmasse einer Bank ein. Ihr wisst ja, Banken können auch pleite gehen. Das solltet ihr zumindest wissen. Ähm, deshalb sind da auch Vorkehrungen zu treffen, aber Depot gehört immer euch. Okay, also diese Struktur, ne? Tage Girokonto, Tagesgeld, ein, zwei Tagesgeldkonten und dann das Depot. Was macht ihr nun, wenn ihr ein Paar seid ähm, und ihr möchtet eure Girokonten behalten, aber auch gerne ein Gemeinschaftskonto haben? Dann macht es so, dann macht diese Dreierkontenlösung. Jeder behält sein Girokonto oder richtet sich eins ein und ihr... Ähm, macht zusammen ein Gemeinschaftskonto, wo ihr dann von euren eigenen Konten auf dieses Gemeinschaftskonto Betrag X, den ihr vorher ausgehandelt habt, überweist. Was ihr wissen müsst beim Gemeinschaftskonto ist, dass es ein Oder-Konto sein sollte. Also dass der eine oder der andere etwas vom Konto wegüberweisen kann, zum Beispiel Miete zu bezahlen oder Bargeld aus äh, sich rauszuholen aus dem Bargeldautomaten. Ähm, und es gibt nämlich noch das UND-Konto. Da müsst ihr immer beide zustimmen bei allem, was ihr macht. Na? Das ist natürlich Quatsch. Das geht nicht. Also ein ODER-Konto. Aber beim ODER-Konto solltet ihr auch wissen, dass jeder von euch beiden als Paar immer für die gesamte Summe haftet. und auch quasi verantwortlich ist äh, und sich das nehmen kann. Also wenn da 10.000 Euro drauf liegen, kann jeder der Partner das Geld für sich abheben und wenn ihr ein Dispo drauf habt, kann er oder sie auch voll den Dispo ausschöpfen und im Zweifel haftest du dann dafür, dass dein Partner oder deine Partnerin die Kohle rausgehauen hat, sag ich einfach mal so. Ne? Das müsst ihr wissen beim ODA-Konto. Okay, ist aber auch kein Drama. Ähm, ich würde sowieso sagen, richtet keine Dispo ein, auf keinen Konten und dann seid ihr zumindest aus diesem Schnader heraus. Okay? Hier war noch eine, hier war noch eine Frage. Lasana Mia, hallo. Empfiehlst du auch ein Haushaltskonto für flexible Ausgaben? Ähm, ja, das Haushaltskonto, das ist dann die Frage. Ich würde so ein, so ein Haushaltskonto, also wenn ihr beide einzelne Girokonten habt, dann wahrscheinlich als Gemeinschaftskonto anlegen, ne? dass ihr zusammen ein Gemeinschaftskonto habt und von diesem Gemeinschaftskonto ähm, hebt ihr Geld ab, wenn ihr Lebensmittel einkaufen wollt, zum Beispiel. Oder auch ähm, die Nebenkosten für die Miete, für, für, für die Wohnung bezahlen wollt. Ne? Sowas könnte ein Haushalt als Haushaltskonto ein Gemeinschaftskonto sein, wo ihr beide Zugriff habt, aber dann. Würde ich auch immer sagen, bitte ohne Dispo, dann kommt ihr gar nicht da in Schwierigkeiten. Lass an mir, gib mal irgendwie einen Link, ob das ob das, das war, was du, was du wissen wolltest. Weil ansonsten Haushaltskonto, wenn es ein kleines, wenn ihr nicht, nicht so viele Ausgaben habt, dann kann auch einfach eine Dose mit Geld, wo ihr Bargeld reinlegt, kann auch ein Haushaltskonto sein. Das kommt immer vielleicht auf die Größe drauf an. Okay, ah ja, okay, danke, du hast geklatscht, wunderbar. Bin allein, okay. <lacht> du bist allein, okay. Ähm, dann ein extra Konto. Nee, das würde ich dann nicht machen. Also im ich so ein Fies und Haushaltskonto für flexible Ausgaben. Nee, ich würde dann wahrscheinlich eher ein, ähm, ein, ein, äh, na, ein, äh, ein Haushaltsbuch empfehlen, damit du das aufschreiben kannst. Aber wenn du alleine bist, ähm, würde ich es vielleicht so machen, dass du es budgetierst, dass du sagst, okay, ich brauche jede Woche, was weiß ich, 50 oder 100 Euro und die Ho hohe Hebe ich am Monatsanfang ab und dann arbeite ich damit. Na? Das, ähm, das wäre vielleicht noch eine Idee. Aber ein wenn du ein Girokonto hast und allein bist, brauchst du kein extra Konto als Haushaltskonto. Das wäre, glaube ich, zu viel Organisation. Okay. Wenn die Frage noch nicht beantwortet ist, melde dich einfach nochmal per. Ähm, äh, na? direkt nachricht so was wollte ich euch noch mal sagen ach so wie seid ihr denn bei welcher bank seid ihr denn geht ihr noch in die filialen oder macht ihr online banking gibt doch einfach mal so einen daumen hoch oder mutter macht ihr online banking daumen hoch ähm, denn ich würde euch wirklich immer empfehlen äh, online banking zu machen weil es einfach schneller geht ich mache online banking seit der ersten stunde die deutsche bank hat ja damals ja super ähm, ja, ich war, war Kutin der ersten Deutschen, äh, also die Deutsche Bank, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß es denn? Also die Deutsche Bank DB24, nee, DB24? Ja, frohes Fest. Alles online. Wunderbar, wunderbar, ihr seid gut. Ja, online ist, ist klasse. Macht weiter online. Es ist auch sicher, ihr müsst halt aufpassen, dass ihr, dass ihr nicht auf so Phishing-Angebote reinfällt. Aber wenn man Online-Banking länger macht, hallo Heike, ähm, dann wisst ihr auch, was von eurer Bank kommt und was nicht von eurer Bank kommt. Deshalb Online-Banking ist, ist sicher, wenn ihr euch an bestimmte Regeln haltet. Und ich mache das jetzt wirklich, seit es Online-Banking gibt, mache ich das. Und ich habe noch nie, wirklich nie irgendeinen Mist gehabt. Also mein Geld war immer auf dem Konto. Ich hatte nie Probleme. Und wenn mal irgendwas war, was Kleines, dann gab es sofort Rückmeldung von der Bank und wir haben das geklärt. Deswegen... Genau, Deutsche Bank 24, danke. Genau, Deutsche Bank 24. Äh, die Deutsche Bank war schon mal wirklich ganz vorne dran vor, ich weiß gar nicht mehr wann das war, 20 Jahre? Bestimmt schon so lange her. Ähm, und äh, kein, kein Vergleich mehr zu, der, zu dem, wie sie sich heute präsentiert. Okay, also ihr macht schon alle Online-Banking, dann gebe ich euch einen großen Daumen zurück. Macht weiter, denn im Online-Banking, wenn ihr alles digital macht, also ich bin, ihr wisst ja, ich bin ein großer Bargeld-Fan, aber meine Bargeldgeschäfte mache ich alle nur noch online, weil es schneller geht, ähm, weil es effizient ist, weil ich schnell tatsächlich investieren kann vom Depot, ich kann schnell Gelder überweisen und es ist alles sicher. Jahr 2000, ah, danke, Bernd, da ja, war ich gar nicht so schlecht. <lacht> okay. Dann danke ich euch allen, dass ihr zugeguckt habt. Ich wünsche euch, meine Tasse Tee ist noch da, ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Macht es euch heute Abend hübsch, äh, entspannt euch am Wochenende und äh, dann sehen wir uns am Montag wieder. Am Wochenende ist jetzt Pause und äh, lasst euch überraschen, mit welchem Thema am Montag. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß heute Abend und äh, schön, dass ihr dabei seid. Ciao, ciao.